Unser Rat ist bekannt dafür, keine Schnellschüsse und auch keine unüberlegten Entscheidungen zu treffen. In der Chambre de Reflexion, wie ich sie in den letzten viereinhalb Jahren wahrgenommen habe, dominiert Realismus und Weitsicht, gepaart mit intensiver Schaffenskraft. Wir alle haben in den letzten Wochen viel gelernt. Auch, weil wir gesehen haben, dass es im Zusammenhang mit der Vergabe von Corona-Krediten zu Missbräuchen gekommen ist. Jetzt müssen wir alles daran setzen, dass wir bei den Geschäftsmietern nicht wieder den gleichen Fehler machen. Unser Rat wird heute entscheiden. Halten Sie sich dabei vor Augen, dass unser Land mit vernünftigen Kompromissen, dem gegenseitigen Dialog, dem Anstand und dem Respekt voneinander erfolgreich geworden ist und ich möchte nicht feststellen müssen, dass genau diese Tugenden plötzlich nicht mehr zählen sollen, jetzt in der größten wirtschaftlichen Krise seit Jahrzehnten. Besinnen wir uns also auf unsere Stärken, lehnen wir diese Motion ab, damit unsere WAC weitsichtig die Chance hat, die nationalrätliche Motion wenigstens gezielt abzuändern und zu verbessern.